Ja, hallo ihr Lieben, Christian Hölscher, mein Vater, Hoher, Beziehungscoach, Psychologe offensichtlich ähm, Experte für toxische Beziehungen, ähm, haben wir ja hier schon drüber geredet, hat ja noch keiner drüber geredet in Deutschland, aber egal, das Leben geht weiter und ich habe ja den äh, Prozess von Johnny Depp und Amber Hurt, ja verfolgt, den ich beiden wirklich nur das Beste Wünsche, hochtoxische Beziehung, kann man glaube ich sagen, <lacht> wurde ja äh, entsprechend ausgelegt vor Gericht und ja, jetzt gibt es hier Neuigkeiten, weil ich das ja so verfolgt habe, dachte ich mir, äh, bekommt ihr auch mal diese Neuigkeiten mit und zwar ähm, so, ich mache das hier mal so ein bisschen kleiner, ne, geht gerade nicht doch, so und zwar ja gibt es eine Einigung zwischen Amber Heard und Johnny Depp. Also eigentlich also nach diesem Mammutprozess war er, wo sie ja ordentlich verloren hat. Also sie musste eigentlich 10 Millionen zahlen und er musste 2 Millionen zahlen, wobei man eigentlich, glaube ich, schon sagen kann, das war ein glatter Sieg für Johnny Depp. Und ich habe ja auch in meinen Videos durchgängig gesagt, also ohne jetzt nicht das. Johnny Depp bestimmt jemand ist, der einfach ist in Beziehung oder dass dieses Drogenthema, dass das alles kein Thema ist, aber äh, ich, ich fühle mich ja einfach berufen, auf meinem Kanal auch mal Lanze zu brechen, mache ich ja immer, also für Frauen sowieso, aber für Männer auch, dass auch mal Männer unter die Räder kommen, es wird ja immer wieder abgestritten im Mainstream, dass Männer könnten nicht Opfer werden und äh, ja, äh, es gibt keine falsche Anschuldigung und äh, deswegen war mir es einfach auch mal wichtig, das auch, auch mal Öffentlichkeit aufzubringen, auch mit, was ich hier zu bieten habe an Öffentlichkeit. Ja, es gibt captured, es, es gibt es nachweislich ähm, und das ist auch, sorry, das ist auch das, was ich immer wieder höre in meinen Gesprächen und den Mails, die ich äh, zu sehen bekomme und es gibt auch ähm, Forschungsergebnisse, dass sich das immer mehr angleicht ohne wie gesagt kann immer wieder sagen ich will das nicht vergleichen was Männer erleben was Frauen erleben das kann man das ist Äpfel und Birnen aber wenn man das einfach so in Zahlen fasst was vielleicht auch nicht hundertprozentig möglich ist äh, sieht man einfach dass sich das immer mehr angleicht und äh, auf eine ungute Weise finde ich ne das ist, meine Frauen müssen ja jetzt nicht das auch mehr machen, was Männer immer vielleicht viel gemacht haben, äh, aber gut, das ist ein anderes Thema, kommen wir mal zurück zu dem Prozess und ich will auch mal sagen, warum ich das ein bisschen fragwürdig finde, was wir hier haben. Äh, ich habe jetzt einfach mal so einen beliebigen äh, Zeitartikel rausgesucht, verlinke ich hier mal drunter und ähm, ja, es sollte, also genau, Johnny Depp hat ja mehr oder weniger gewonnen und äh, Emma Hurt hat dann, ja, gesagt, so, jetzt geht's hier aber los, jetzt gibt's hier Berufung, ich meine, sie hat den ganzen Kram ja auch angezettelt ne? ähm, und ja, es konnte ja eigentlich doch belegt werden, dass viele von ihren Aussagen einfach kompletter Bullshit sind, weitgehend und äh, ja, also äh, eigentlich immer noch für mich unfassbar, dass überhaupt so viel aufgeboten werden musste, da, wo eigentlich schon weniger Sachen, denke ich, das klar gemacht haben wieder die Paardynamik ist. Trotzdem muss ich natürlich immer wieder sagen, erlaubt mir die Runde nochmal. Man kann nicht immer nur auf einen gucken in solchen Beziehungen. Es gibt ja auch den anderen, der drin bleibt und sich das bieten lässt. Also es sind immer zwei, ne, die dazugehören. Aber gut, das war halt, äh, die Sache äh, war ja mit zig, sie hat ja ihn auf 100 Millionen verklagt, er sie ja auf 50 Millionen, glaube ich, und jetzt äh, Berufung und dann droht ja auch äh, diese ganze Öffentlichkeit äh, wieder loszugehen, ne? dass es wieder alles in die Öffentlichkeit gezählt wird und ja, ich glaube schon, dass das für sie extrem belastend war, auch dass sie, glaube ich, nicht damit gerechnet hat, dass es so läuft irgendwie und natürlich sollte man ja man sollte einfach feststellen was da passiert ist aber natürlich sollte man niemanden hätten und finde ich komplett falsch wir wir alle bauen auch mal scheiße das muss man ja auch mal sagen äh, wenn ich in diesem leben dann irgendwann mit sicherheit ähm, aber jetzt äh, gibt es halt doch überraschend muss ich sagen äh, eine einigung und sie sagt jetzt ja, ich vertraue dem Rechtssystem nicht mehr. Ja, also übersetzt, sie geht davon aus, dass sie wieder verlieren wird. Völlig zu Recht, muss ich sagen. Und äh, genau, und ich meine, wir jetzt hier nicht alles einblenden, aber ähm, gut, jetzt haben sie sich halt außergerichtlich geeinigt. Und so die, was ich jetzt so verstanden habe, die Fakten sind jetzt halt so, dass sie nur eine Million zahlen muss wo ich schon denke, ey, für sie eine Million ist wahrscheinlich wie unser eins irgendwie zwei Kugeln Eis, vielleicht nicht ganz so, aber ähm, ich meine der Prozess wird auch irrsinnig teuer gewesen sein und ich glaube, sie hat ja auch Rollen verloren und so, vielleicht ist es auch doch viel für sie, und äh, aber so gut von 10 Millionen auf eine Million, finde ich, also habe ich schon wieder, also habe ich persönlich wieder das Gefühl, dass Johnny Depp ihr da extrem entgegengekommen ist ähm, er spendet diese millionen dann ähm, an äh, irgendwelche ja, organisationen halt was ich auch schon echt äh, schwierig finde weil sie hatte ja immer gesagt sie würde ihr geld äh, spenden warum, warum macht sie das jetzt nicht was sie immer zu was sie gesagt hatte was sie schon längst gemacht hat an irgendwelche kinderkrankenhäuser und ich weiß nicht was äh, wieso muss sie da nicht äh, das machen, was sie schon längst zugesagt hat? Äh, das kann ich nicht nachvollziehen. Also für mich wirkt das wieder so, als wenn man sie so aus der Verantwortung entlässt. Und ähm, aber das ist nur meine Meinung, ne, meine persönliche Meinung. Und ähm, was ich aber auch am problematischsten finde, dass sie offensichtlich weiterhin das Recht hat. Ähm, ihre Wahrheit, weiß ich nicht, was sie damit meint, aber ihre Wahrheit zu verbreiten. Das heißt, äh, ihr wird nicht untersagt, ähm, dass sie bestimmte Aussagen, die halt einfach nachweislich äh, falsch sind, dass sie die äh, weiter tätigen kann. Und das finde ich, das wird sie irrsinnig viel ausnutzen. Und ähm, also da frage ich mich echt, wie kann zu so einer Einigung kommen? Kann ich nicht nachvollziehen und äh, kommt mir mir persönlich, ist wirklich nur meine persönliche Meinung, kommt mir schon wieder so vor, als wenn Johnny Depp da ihr neun Meter entgegengekommen ist und sie im 1 Meter und das finde ich falsch, sage ich ganz ehrlich, da wäre ich härter an so einer Geschichte, aber man kann sich natürlich letztlich nicht reinversetzen, was da äh, passiert und ich sage ja auch immer wieder, habe ich ja neulich auch in der Instagram-Story gesagt, ich bin, was so toxische Beziehungen geht, ein absoluter Gegner von irgendeiner Art von Mediation, weil man eigentlich immer drauf zahlt als Pluspol. Gehen wir mal von aus, schon der bisher eher der Pluspol und frage mich, ob nicht das genau das wieder passiert ist. Und äh, gut, das ist natürlich nicht so eine Feldwald- und Wiesen-Mediation in, weiß ich nicht, Pusemuckel. Na, äh, ja, kann ich auch gute Mediation haben, aber ist auch an sich nichts Schlechtes. Ich sage nur bei toxischen Beziehungen. Sondern ähm, ja, ein Vergleich, den Anwälte ausgehackt haben. Aber trotzdem, also meine Meinung ist, äh, lieber Prozesse oder auch eine gerichtliche Mediation, also alles, was vor Gerichts abläuft, ist, sind die Chancen viel besser, dass das vernünftig ist, weil Richter das und Staatsanwälte und so weiter es erstaunlich gut durchschauen. So ein toxisches Spiel, wir haben einfach jeden Tag mit zu tun. Und ähm, fand ich immer wieder sehr beeindruckend, muss ich sagen. Und meine Meinung ist, dass das ziemlich äh, dass mir das noch ziemlich auf die Füße fallen wird. Und könnt könnte mir vorstellen, dass es das ein Fehler ist, den er da gemacht hat. Ja, aber was denkt ihr dazu? Und äh, freue mich über eure Kommentare. Und genau, lag doch gerne meinen Kanal und äh, unterstützt mich hier gerne. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao.